Der Wolf und die Eselin. Der Wolf und die Eselin verlieben sich. Sie sind überglücklich, sind die ganze Zeit am Rumturteln. Das ganze Dorf kennt sie. Sie sind so verliebt, dass sie sich entscheiden, eines Tages zu heiraten. Es gibt eine große Party im Dorf. Alle Tiere des Landes sind eingeladen. Und alle freuen sich mit den beiden. Alle sind sich sicher, die beiden bleiben für immer zusammen. Jahre später kehrt der Dachs ins Dorf zurück. Er war Gast auf der Hochzeit und erinnert sich an die beiden und fragt sich, ob die beiden hier noch wohnen und wie es ihnen wohl geht. Er geht also zum Haus der beiden, klopft an, aber niemand öffnet. Also geht er durch die Tür und sieht ein Bild des Grauens vor sich. Die Eselin ist ganz doll abgemagert. Der Wolf hat kaum noch Fleisch an den Knochen. Der Dachs ist total geschockt und fragt den Wolf, Wolf, was ist hier passiert? Was ist mit deiner Frau passiert? Ihr wart doch so glücklich. Da sagt der Wolf, ich weiß es doch auch nicht, ich verstehe es auch gar nicht. Ich gebe ihr doch immer das Beste vom Fleisch. Sie kriegt immer alles von mir. Da fragt er die Eselin und Eselin, was ist mit deinem Wolf passiert? Er sieht ja erbärmlich aus. Und da antwortet die Eselin, ich verstehe es auch nicht. Ich liebe ihn so sehr und er kriegt immer die besten Disteln von mir. Jessica Kiyoshis Mediation und